Varigone NSP – Unterstützung für gesunde Fähnen. Dieses Produkt hat bereits viele positive Bewertungen erhalten. Tolle Unterstützung für meine Fähnen. Es kümmert sich um das Problem, das ich in meinen Beinen hatte. Kein Schmerz mehr. Funktioniert gut. Ich war wirklich zufrieden mit Varigone. Es hilft wirklich gegen die Schmerzen in meinem rechten Bein aufgrund eines Kreislaufproblems. 3 am Tag. Funktioniert gut. Ich bin bei meiner zweiten Flasche und habe keine Beinbeschwerden mehr durch jahrzehntelange Krampfadern. Alle sind großartig, man spürt, wie sie arbeiten. Ich bemerkte sofort die Fähigkeit, länger auf meinen Beinen zu sein, ohne mich hinsetzen oder meine Beine hochlegen zu müssen. Ich liebe es, wie es auf meinen 75 Jahre alten Beinen funktioniert. Ich habe gerade meine erste Flasche aufgebraucht und kann es kaum erwarten, meine nächste zu bekommen. Das habe ich lange gesucht. Es ist sehr gut. Dieses Produkt funktioniert sehr gut. Varigone. Unterstützt die Gesundheit, Stärke und Funktion der Fenen. Unterstützt die optimale Durchblutung von Herz und Bein. Unterstützt die Durchblutung. Zutaten. Samenextraktprüfer aus Rosskastanie, Aesculus Hippocastanum, Füllstoff, Mikrokristalline Zellulose, Kapselhülle, Gelatine l askorben Vitamin C, Samenpulver aus Boxhornklee, Trigonella foenum graicum, Rutin aus japanischem Pagodenbaum, Sophora japonica Klammer zu Knospen, Hesperidin, Zitronenbioflavonoide, Trennmittel, Magnesiumsalze von speisefett -Säuren. Portionsgröße 2 Kapseln. Menge pro 2 Kapseln. Vitamin C 97 mg. samenextrakt Aesculus hippocastanum bezogen auf 20% Eiszin 350 mg. Boxhornklee, Trigonella foenum-graecum Samen 90 mg. Rutin aus japanischem Pagodenbaum Sophora japonica 60 mg. Hesperidin 8,4 mg. Zitronenbioflavonoide 60 mg. Hauptzutaten: Extrakt aus Samen. Rutin, Zitronenbioflavonoide Vitamin C-Relevanz dieses Produkts Wer braucht Varigone-NSP? Die überwiegende Mehrheit der Frauen, die ein Kind geboren haben, hat problematische Fehnen Auch Männer interessieren sich für dieses Thema, Hämorrhoiden treten nicht nur nach der Geburt auf. Vorbeugung von Fehnenproblemen betrifft im Allgemeinen jeden. Chirurgische Behandlung von Krampfadern Weit verbreitet Ein sehr gefragtes Verfahren Sklerotherapie das Einbringen einer Substanz in eine Vene, die die Vene abschaltet. Die Vene wird zu einem Bindegewebsstrang. Keine Ader, kein Problem. Krampfadern. Komplikationen. Warum problematische Phänen lebensgefährlich sind? Lungenembolie. Grund genug, mit der Prävention zu beginnen. Lungenembolie. Eine Lungenembolie ist ein verstopftes Blutgefäß in ihrer Lunge. Es kann lebensbedrohlich sein, wenn es nicht schnell behandelt wird. Nicht dringender Rat, suchen Sie einen Hausarzt auf, wenn Sie spüren Schmerzen in der Brust oder im oberen Rücken. Sie haben Schwierigkeiten beim Atmen. Sie husten Blut. Dies können Symptome einer Lungenembolie sein. Sie können auch Schmerzen, Rötungen und Schwellungen in einem ihrer Beine, normalerweise der Wade, haben. Dies sind Symptome eines Blutgerinnsels, auch tiefe Fähnenthrombose genannt. Warum löst die Entfernung von Phänen bzw. Deren STI -L -L -E -G -U -N -G Anführungszeichen durch Verödung oder Laser, nicht alle Probleme mit den Phänen? Erhöhte Blutgerinnung und Klappenversagen ist ein systemisches Problem. Das Lösen des Problems an einer Stelle behebt den Systemfehler nicht. Wo sonst können Phänenprobleme auftreten? Überall dort, wo Adern sind. Sowohl Hämorrhoiden als auch chronische Beckenschmerzen können auch in direktem Zusammenhang mit dem Zustand der Phänen und ihres Herzklappenapparates stehen. Chronische venöse Insuffizienz, CVI, ist eine Erkrankung, die am häufigsten durch eine Fehlfunktion, inkompetente, Klappen in den Venen verursacht wird. Diese insuffizienten Klappen erschweren es den Venen, effektiv Blut von den Beinen zum Herzen zu leiten. In einer normal funktionierenden Vene öffnen sich ein Wegklappen, um das Blut nach vorne zum Herzen zu drücken, und schließen sich dann, um den Blutfluss aufrechtzuerhalten. Wenn diese Ventile nicht richtig funktionieren und sich nicht schließen, kann Blut in die Vene zurückfließen. Dadurch bleiben die Phänen mit Blut gefüllt. Schwache Ventile Phänenklappen bestehen aus einem Protein namens Kollagen. Die Eigenschaften von Kollagen variieren leicht von Person zu Person, wobei einige Menschen flexibleres Kollagen produzieren, während andere eine relativ steifere Version produzieren. Wenn Sie zur letzteren Gruppe gehören, sind Ihre Ventile möglicherweise anfälliger für Verschleiß und können leichter beschädigt werden. Collagen Nahrungsergänzungsmittel Wussten Sie, dass Collagen über 30% aller Proteine in Ihrem Körper ausmacht? An verschiedenen Orten gibt es verschiedene Arten von Collagenpeptiden. Typ 1 ist vor allem der Baustoff von Haut, Knochen, Sehnen und Bändern. Typ 3 findet sich in Haut- und Blutgefäßen. Unser Kollagen kombiniert beide Arten von Peptiden und ist ein Protein mit verbesserter Löslichkeit. Es ist glutenfrei, laktosefrei, paleo- und ketofreundlich und natürlich nicht gentechnisch verändert. Unser Kollagen kombiniert beide Arten von Peptiden und ist ein Protein mit verbesserter Löslichkeit. Über die Unterstützung des Klappenapparates der Phänen. Die Stärkung des Bindegewebes im Allgemeinen ist auch eine Hilfe für den Herzklappenapparat der Phänen. Verbesserung des Aussehens, das Gesicht reagiert auch auf Ernährungsunterstützung. Hilfe für Schiffe. Bandapparat. Knorpel. Alle Bindegewebe, die im menschlichen Körper vorhanden sind. Neben Kollagen setzen wir seit Jahren Kontreutin mit großem Erfolg zur Unterstützung der Fänen ein. Bild. Krampfadern des kleinen Beckens. Kongestives Beckensyndrom. Wie viele Frauen leiden unter chronischen Beckenschmerzen? Niemand kennt die genaue Zahl. In wie viel Prozent der Fälle hängt es direkt mit den Fehnenklappen zusammen? Beckenstauungssyndrom Die Symptome des beckenstau sind Tiefer, dumpfer, schmerzender Beckenschmerz Schmerzen schlimmer nach aufrechten Positionen, wie Stehen und Sitzen Schmerzen schlimmer nach körperlicher Betätigung, wie Gehen, Laufen und Gewichtheben, Schmerzen während oder nach dem Geschlechtsverkehr Rücken- und Oberschenkelschmerzen Krampfadern um die Genitalien und in den Beinen. Die zugrunde liegende Ursache ist auf einen Rückfluss, in umgekehrter Richtung, der Eierstockfene zurückzuführen, der die Beckenwinnen unter Druck setzt und überwältigt, was zu einer Vergrößerung der Beckenwinnen, einer Stauung und damit zu Schmerzen führt. Das Beckenstauungssyndrom scheint eine zu wenig erkannte und zu wenig diagnostizierte Ursache für Beckenschmerzen bei Frauen zu sein. Da chronische Beckenschmerzen durch eine Vielzahl von Erkrankungen verursacht werden können, wird die Diagnose des Beckenverstopfungssyndroms oft verzögert, da die Ärzte eher dazu neigen, Tests zu organisieren, um schlimmere Erkrankungen wie Infektionen, Entzündungen und Krebs im Darm und anderen Beckenorganen auszuschließen. Krampfadern des kleinen Beckens Deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität Bei den Symptomen dieser Krankheit – gibt es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass sie nach einem Problem in den Fähnen des kleinen Beckens suchen müssen. Und die Symptome ähneln denen einer anderen Krankheit, sie werden oft dagegen behandelt. Was sind die Lösungen? Ist die Erkrankung eingetreten, bietet die Medizin konservative Methoden und Operationen an. Wenn eine Operation notwendig ist, wird sie durchgeführt. Wir danken der Medizin und den Ärzten für ihre Hilfe und alle gebotenen Möglichkeiten zur Gesunderhaltung. Und warum sind NSP-Ergänzungen für jede Lösung erforderlich? Denn die Anzahl der Adern ändert sich nicht. Tatsächlich können sie weniger sein. Aber ursprünglich wurden sie genauso erschaffen, wie sie entstanden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine erfolgreiche Operation an einem Ort die Fäden an einem anderen Ort vor globalen Prozessen schützt, die beispielsweise auf hormoneller Ebene ablaufen. Oder im Blutgerinnungssystem. Oder im Bindegewebe. Übrigens, bei jeder Pathologie wird immer die Möglichkeit einer konservativen Therapie in Betracht gezogen. Warum fragen Sie Ihren Arzt nicht nach der Möglichkeit, natürliche Venotonika zu verwenden? Natürlich und unbestreitbar. Produkte der Firma NSP sind für die aktive Prävention geschaffen. Der Wert der Prävention liegt in ihrem rechtzeitigen Beginn. Varigone NSP passt gut zu Omega-3, Kontreutin und Kollagen. Wir erstellen ehrlich. Wir erstellen für Sie. Jede Woche produzieren wir Millionen von Kapseln, Tabletten und anderen Produkten. Wir wissen, dass sie fair produziert wurden, weil wir sie produziert haben.